Tiefer Winter ist hier in Österreich und ich habe mir gedacht, dass ich in dem heutigen Video dir meinen Instagram-Kanal vorstelle. Ich habe in diesem Video meine besten Instagram-Videos des Jahres 2020 zusammengeschnitten. Film ab! Mit dem Trackman ganz kurz messen. Also, wir versuchen jetzt nicht die Hände zu brechen. So, getroffen und 78 Meilen pro Stunde, 78 Meilen pro Stunde, 127,7 Meter Carry. Also, gar nicht so schlecht. Okay, so spielt man einen gefühlvollen Pitch. Ja, Plane Drill, geht schon. Jawohl. Mal. Okay, jetzt mit dem Schläger in der Hand. Geselbe Gefühl. Mit zwei Hände. Genau, und das lässt deine Wirbelsäule in der Mitte. Beautiful. Und was hast du gemacht vorher? Hässlich. Richtig. Also. Bei dieser Übung hier, nachdem wir jetzt die Druckverlagerung verstanden haben, gell, dieses Duck, Duck, Duck, ja, geht es um die Vor-Zurück-Kräfte. Der Druck geht auf den Fußballen, auf der Ferse und wir drücken uns weg. Ja, so wie wir gesagt haben, dadurch entsteht Rotation. Und bei dieser Übung kannst du super checken. Ich habe dieses Walking Board hier ja, auf der Matte, die, die kann ein bisschen rutschen. Also wichtig ist, dass es rutschen kann. Jetzt, am besten ist es ein glatter Boden. Ich habe es gerade vorgetestet, das geht. Und ich mache das jetzt wieder, zack rechts, Schläger weg, bevor der Schläger oben ist, geht sie nach links und schwingt es durch und dann sollte das Folgendes passieren jetzt. Habt ihr gesehen? Das hat sich jetzt in die Richtung gedreht und das war jetzt kein Unfall, sondern das ist das, was auch wirklich passieren soll, im Golfschwung theoretisch, weil äh, das heißt, dass ich jetzt mit dem linken Fuß in die Richtung gedrückt habe und der rechte Fuß nach hinten und auch das ist dann die, die, die, die diese Platte da in diese Richtung gegangen. Das heißt, wenn ich auf Eis wäre, würde es in die Richtung gehen. würde die Füße sich so auseinander spreizen. Ja? Aber weil ich eine Reibung unter mir habe, drückt mich der Boden zurück und das, das dann erzeugt dann Hüftrotation oder Beckenrotation. Das heißt nicht, weil ich bewusst drehe, sondern weil ich hier reindrücke. Und das ist der Test dazu. Okay? Das probieren wir jetzt. auf die Wand und lässt die Wand raufrutschen mit der Fl Schlagfläche, genau. Tor! <lacht> Das ist eine super Übung jetzt für die Bodenkontrolle, dass du nicht zu stark im Boden reinschlagst, aber Bodenkontakt hast. Okay. Die Idee ist, dass es nur so einen kleinen Klack macht. Okay, genau. Überall wird geklackt. Jeder klackt hier. Super. Reverse Overlap Flop Shot, okay? Nicht den Griff verwenden, sondern umgekehrt. Reverse Overlap, okay? Andere Seite. Rechts nehme ich relativ stark in die Finger rein, okay? Stelle mich hin. Schlagfläche auf. Jetzt ist die Idee, dass ich hier lange aushole, also wirklich weit aushole, hier dorsal winkle und normal durchschwinge bis zum Schluss. Aber ich will ein Tempo, das sehr langsam ist, okay? Die rechte Hand schiebt unten durch. Der Ball wird sehr hoch gehen. Und sehr weit landen, watch this. Oh. Nein! Nein. <lacht> Out of direction! <lacht> Fail! <lacht> Komplett bescheuert durch den Also normalerweise müsste ich rauschippen, gell? Aber. Also tief. <lacht> Probierst das, oder? Das ist ja. Im Turnier will ich es vielleicht nicht machen. Na, schau. Jetzt ergreifen muss ich. Jetzt geht es aus. Jetzt geht es aus. Boah! Oh! Ich muss sagen, als ich noch jung war, seit 30 Jahren, dann hab ich habe das Gründress auf dem Loch immer. Und heute probiere ich es wieder. Das schon mein Drive. Dauer! Okay, ich bin drauf, <lacht> okay. bitte. Aber <lacht> ich glaube, es ist Pinheil links, oder? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube auch, okay.